Okay. Jetzt bin ich wieder im Spiel. Ups. Jetzt habe ich 19. Ich bin 90 HP. Ich habe gerade 10 HP verloren. Das ist doof. Hm? Aber richtig doof, ja. Hm, okay. Freut mich fuck. Oh. <lacht> oh Gott. Ja, was ist denn das los? Le was? <lacht> ich kann LKW fahren. Das ist richtig geil. Sogar mit cooler Musik. Aber die ist sicher nicht Copyright. Deswegen will ich dieses nie hochladen, oder? Ich hoffe mal nicht. Okay, hier halte ich mal an. Die auf mir laggt.